Welche Regel wenden Sie an, wenn Sie vermuten, Ihr Partner hat einen Fehler begangen? Im Gericht heißt es, im Zweifel für den Angeklagten. Das hat viele Fehlurteile verhindert. Und ich kenne keine Statistik, dass schlechtes Verhalten sich dadurch vermehrt hätte.